Servus liebe Wander- und Autofreunde. Ich bin unterwegs zum tiefen Wald hier. Ihr seht links und rechts gar nichts und da vorne da warten zwei auf mich. Die gehen mit. Bleibt's mal dran. So, wie ich schon gesagt habe, bin ich nicht allein unterwegs heute für den Overnighter, sondern habe mitgebracht den Markus und den lieben Tom. Servus. <lacht> wir haben uns kennengelernt ähm, an unserem Buschkrafttreffen im Sommer und da haben wir gesagt, wir machen auf jeden Fall mal eine gemeinsame Tour. Das passiert jetzt und jetzt suchen wir uns einen schönen Platz. Jawohl. Jawohl. Ja, es soll ja relativ kalt werden heute. Mal schauen, ich habe auch noch einen anderen Schlafsack dabei, das muss ich heute alles mal testen. Da bin ich wirklich gespannt, wie das läuft. Und da haben wir einen Platz gefunden, also im Forstweg. Das haben wir gedacht. So Markus, du hast ein bisschen was zu essen eingepackt. Ja, ähm, das ist jetzt das Frühstück für morgen. Nee, Schmarrn, es gibt heute auch noch einen Bohneneintopf, nachher Gulaschsuppen. Morgen in der Früh gibt es Milchreis ähm, mit ein paar Früchten drin. Ähm, und morgen Mittag noch einen Bohneneintopf. Also eigentlich alles mit Bohnen und ein bisschen Brot. Was ist denn hier los? Haben wir einen vergessen? Das war der Weihnachtsmann. Der hat hier seinen Lebkuchen vorbei. Oh, und Lebkuchen. Und seine Schokohörnchen und seine Wiener. Weil, leck mich doch am Ärmel bisschen was zum Schnecken für nachher ja ihr habt ja gesehen was die jungs dabei haben zum essen das reicht für eine ganze Mannschaft das ist mein Essen für heute äh, Frühstück gibt keins. vergiss das Bier ich auch noch Chips dabei <lacht> okay Markus ich glaube ich top dich so das ist mein setup heute der Karinzia Biwaksack wieder mit dem ultraleichthaf von AquaQuest das reicht heute wird es sowieso und selbst wenn es regnet bleibt es auch trocken einwandfrei mein Schlafsetup sieht heute so aus das ist der Defense 4 hier drin. Dann die UL-Isomatte und als Inlet eventuell den Swagman Roll heute. Genau, und später werde ich mir dann noch die Bundeswehr-Isomatte mit drunter legen, dass schön warm ist. Also normalerweise sollte das funktionieren, so wie ich mir das vorgestellt habe, dass schön warm ist. Weil so kalt ist eigentlich jetzt nicht. Ne? Das, nee, geht so, das ist eigentlich nur angenehm. Ja, das Gesicht ist ein bisschen kalt, aber sonst ist eigentlich mehr feucht. Weil der Jager kommt, muss er aufhören. Ah, Markus, bist du auch da? Ja, <lacht> ja Markus baut sich einen Dreibeinstuhl. und wir haben eigentlich soweit alles fertig, Tom und ich. Jetzt kommt der gemütliche Teil. Also Tom, Dein Setup? Ja, ich habe den äh, als Biwaksack, den Snackpack äh, Stratosphere dabei. Äh, ganz gutes Ding, ist sehr leicht, wiegt ein Kilo mit Gestänge. Ähm, innen drin habe ich den Taquido Akida äh, Daunenschlafsack. Climate äh, V Static, die halt auch als Wintervariante geda gedacht ist. Äh, unten drunter habe ich halt eine gar wenig, äh, einfache Gewebeplane um halt die Bodenfeuchtigkeit ein bisschen wegzuhalten und halt einfach um ein bisschen Lagerplatz zu haben. Und obendrauf setze ich mich eigentlich auf die Timeray Satellite, weil die halt variabel ist. Die kann ich mir dann immer so hinrichten, wie ich es brauche. Und als Dach habe ich heute mal die, das DD-Tab, der Klassiker, dabei. So Markus, dein Setup für heute Nacht. Ja, eigentlich sehr einfach gehalten. Normalerweise schlafe ich ja wie du im Observer, aber ich momentan mag ich ein bisschen einfach mehr, äh, ja, mehr Kontakt mit der Außenwelt haben draußen, wenn ich bin. Darum gibt es nur einen stinknormalen Biwaksack, gebraucht von der Bundeswehr. Darunter ist also Defense 4 Schlafsack. Und als Isomatte habe ich eine große Expert isomatten ähm, Wintertauglich. Ja, für, für, für den Winter auf jeden Fall mhm. noch eine zum Sitzen oder als Backup, falls mal da irgendwie ein Loch näher kommt. Mhm. Ähm, ansonsten bloß einfach ein Taub drüber gespannt und fertig. Und vielleicht so als Tipp, weil die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, wenn man die Schlafmatte mit in, die, in den Biwaksack wird dann aufpassen, dass der nicht zu breit wird, ähm, ähm, die Isomatten zu breit ist, weil sonst, wenn man sich auf die Seite dreht, dann reicht da der Abstand nicht mehr aus. Die Isolierung vom Schlafsack wird komprimiert und dann friert es ein und hat man Kältebrücken. Darum vielleicht breitere Isomatten mit 63 cm, haben die meistens unten drunter und so 51 cm, die wo die immer so standardmäßig haben, kann man auch mit reinnehmen, auch mit 9 cm Stärken, habe ich schon ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Ja, genau, das ist so mein Setup. Dann habe ich mir noch so einen kleinen Hocker baut, Da habe ich einfach das Oberteil von einem Dreibein genommen, aber um Gewicht und Platz zu sparen, einfach drei Stecken, gibt es ja im Wald genug. Ja, das war's so ziemlich. Also, mein Essen habt ihr schon gesehen. So. Prost, Freunde! Ja, schon ordentlich frisch, merkt man schon was. Oder, Jungs? Ein schmarrn! Ein schmarrn, sagt so er da! Hass. Leute, bei, da hinten! Super Gute. Wetter! Super Neuschnee haben wir! So Leute, ideal, um mal endlich den Swagman Roll auszuprobieren von Helikon-Text. Diesen, ja, Whoopi poncho liner etc., oder wie halt eben hier mit, also zum Anziehen als kompletten Poncho. Weil die Temperatur jetzt genau richtig ist, man kam ja sonst nicht dazu. Mal schauen, also ich finde es jetzt schon angenehm warm. Ich habe vorhin meine Daunenjacke angehabt und die war jetzt nicht mehr oder weniger. Also ich bin jetzt echt begeistert gerade. Das probiere ich jetzt mal aus, wie lange ich es so aushalte. Ansonsten habe ich drunter bloß die Fließjacke Level 2 und Level 1. Aber im Moment ist super. Passt. So, jetzt haben wir gerade hier so die Kerze aufgestellt und haben ein bisschen geratscht und da hat der Tom mir erzählt, ja, ich habe jetzt wieder kalte Füße, was bei mir so der Standard ist. Wir haben kein Feuer. Und da hat der Tom gerade gesagt, er hat sich jetzt so Einlagesohlen, oder wie heißt es Einlegesohlen, in die Schuhe reingestopft, die sich eben erwärmen. Vielleicht kennst du der ein oder andere die Tüte, die sieht jetzt hier so aus. Es ist also eine echt coole Idee. Und der Tom war jetzt so nett und hat mir welche gegeben zum Ausprobieren. Das werde ich dann mir mal in die Füße reinstopfen, also in die Schuhe halt eben. Mal gespannt, wie das läuft. Ja, immer wieder was Neues. Glaube ich, ist gar nicht so schlecht, wenn es mal richtig eiskalt wird. Aber heute eben auch schon ziemlich kalte Füße wieder. So, ganz kurzes Statement. Ich habe jetzt da ja so fünf Minuten jetzt diese Einlegesohlen drin und es kribbelt richtig, weil es super warm wird. Aber ich finde das schon wieder geil. Top Sache, Tom. Dankeschön. Ja, gerne. <lacht> das ist ganz anders. Man Ja. Genau, klasse Sache. Ja und so teuer sind die auch nicht, werde ich mir auf jeden Fall ein paar holen. So, jetzt hat geschafft, eingepackt, zweckmann als Inlet, aber ich glaube so, so kalt wird es heute Nacht nicht. Es wird schon so warm. Die Sohlen vom Tom, die habe ich raus, also diese Einlagen für die Schuhe. Und die wärmen jetzt schön die Füße im Schlafsack unten. Echt eine klasse Sache. So, dann also bis morgen. Wenn nichts passiert, sehen wir uns erst in der Früh wieder, wenn es hell ist. Guten Morgen. guten Morgen. Guten Morgen. Die habe ich auch fast rausgeworfen, aber die sind trotzdem. Ich weiß, das ist so heiß, sind die Der Oberhammer, das ist voll cool. Ja. <lacht> ja, guten Morgen. Also ich habe auf jeden Fall super gut geschlafen. Fast durch. Nur mal eine halbe Stunde war ich mal wach zwischendrin irgendwann. So um drei oder so. Da habe ich ein Kreuzchen gehört. Naja. Ansonsten muss ich sagen, was saugemütlich Setup. Höllenwarm, also richtig klasse und unten an den Füßen noch mit diesen Einlagesäulen, den lieben Tom. War das natürlich schon echt <lacht> ganz schön gemütlich. Top Nacht. Draußen ist schon kalt, aber noch nimmt man das nicht so wahr, wenn man nicht ganz draußen ist. Ja, jetzt erstmal gemütlich Kaffee machen. So. Der Tom beim Einpacken schon langsam. Moin. Tom, wie hast du denn geschlafen? Ja, wunderbar. War eine gute Nacht. Hat alles gepasst. Kopfkissen. Die Feuchtigkeit im Biwak war de facto nicht vorhanden, obwohl es jetzt keine Membran ist. Hinten das Luftloch offen gelassen. habe echt gut geschlafen, auch weil es jetzt irgendwie so um die 0 Grad ein bisschen feucht draußen ist, aber im Biwak war wirklich urgemütlich, muss ich sagen. Also das hat eigentlich ganz gut gepasst. Das ist halt echt ein gutes Setup, muss ich jetzt sagen. Einwandfrei, oder? Ja, wunderbar geschlafen. Gerne eigentlich fast nochmal eine Nacht mehr. Wenn du gut schläfst, das ist echt die halbe Miete. Das, da kann man gerne auch ein bisschen mehr Geld mal ausgeben, weil ein guter Schlaf draußen, das, man schläft ja zu Hause auch gerne gut. Markus, wie hast denn du geschlafen und dein Setup, wie du es bewährt? Ähm, ja, ich habe auch gut geschlafen, bin so um 11 um so Uhr ins Bett gegangen, bis um drei Uhr habe ich eigentlich sehr gut geschlafen. Ähm, dann habe ich meistens eine Phase, wo der ja, ich mich irgendwie umdrehen muss oder was. Und ich habe jetzt ja meine Isomatte, biberg und den Defense 4 gehabt. Ich war sehr zufrieden, war sogar ein bisschen zu warm angezogen, habe so ein Merino-Beste angehabt. Ich habe dann gut geschlafen, dann war es so eine Stunde, wo ich ja, nicht gewusst habe, wie ich mich hinlegen soll. Und dann ist es weitergegangen. Im in der Früh bin ich dann noch raus zum Schiffen, bin ich auch nicht mehr der Jüngste. Und ansonsten, also leichtes Kondenswasser in den drin gehabt, aber nur minimal. Ich habe dann in der Früh meinen Kaffee im Biwaksack schon, also vom Biwaksack aus gekocht. Reißverschluss auf und schon war wieder alles trocken Also hat gut funktioniert. Ähm, was ich noch immer mache, also vielleicht bin ich da ein bisschen übervorsichtig, aber ich sprühe immer noch mit no Bite die Reißverschlussleiste ein. Und somit bin ich dann auch sehr zufrieden, wenn ich aufwache und habe keine Käfer oder sonstiges da irgendwo um mein Gesicht rum. Das Zeckenthema ist jetzt wahrscheinlich um die Jahreszeit ein bisschen geringer. Aber ja, sonst war es sehr angenehm. Ähm, ja. War jetzt auch erst die dritte Nacht in dem Biwaksack, weil sonst habe ich auch den Observer hergenommen. Und ich finde es cool, wenn man dann einfach sich dreht und dann hat man einen freien Blick aufs Feld. Ja, war alles super. Ja, wie hat es euch gefallen? Ja, sehr cool. Also wir kennen uns jetzt eigentlich nur vom Treffen und ein bisschen hin und her schreiben. Aber einfach mal so, mhm. ich mal, ja, dich so, äh, äh, Bernd Gauss Wald zum Treffen. War sehr interessant. <lacht> <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, ja super. Nein, Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Also ja? gerne wieder, muss ich sagen. Mir auch. Machen wir auf jeden Fall wieder. Ja, auf definitiv, ja. War lustig. War ja, auf jeden Fall. eine coole Übernachtung, ja. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Es war jetzt gechillt mit euch. Ja. Schön viel essen und gut schlafen und noch mehr essen. Gespräche ja, bei Kerzen schön. Ja, oh. auf jeden Fall. <lacht> Die Romantik. <lacht> nee, also jetzt, da die Kamera jetzt aus ist, mit denen, ne, nie wieder. Nie wieder. <lacht> Quatsch. Ernst beiseite. Wir sehen uns dann wieder hier auf meinem Kanal. Gibt noch ein interessantes Talkvideo oder gab es schon, weiß ich nicht, wie ich Lust habe. Und dann sehen wir uns hier draußen wieder in der Natur im schönen Wald. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus. Ciao. Ciao, servus.